Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mit der Thematik, warum Kindle das beste Einsteigerbusiness meiner Meinung nach ist, beschäftigen. Und was der Unterschied so zu FBA ist oder warum ich glaube, wenn man diverse Faktoren erfüllt, man eher mit Kindle starten sollte oder andere Faktoren erfüllt, dann man mit FBA starten sollte, werde ich euch hier in diesem Video erklären. Also bleibt dran. Also, wir fangen mal an, uns grundsätzlich mit dem Thema Kindle zu beschäftigen. Ja, ich habe ja eben schon angesprochen, dass meiner Meinung nach Kindle eines der besten Einsteiger-Businesses ist. Warum? Ja, das hat mehrere Faktoren. Also zum einen ist es halt einfacher. Ja, das heißt, wenn du das Ganze jetzt selber startest, starten möchtest oder so die ersten Erfahrungen mit deinem Online-Business haben möchtest, vielleicht gehst du dann in die Richtung von Kindle rein. Es ist aber auch immer eine Budgetsache. Bei Kindle ist es halt einfacher, weil du dich nicht um Lagerbestandsplanung, viel Marketing oder so kümmern musst. Nein, du hast halt hier natürlich die Möglichkeit, einfach du, dadurch, dass du einfach Provisionen von Amazon bekommst, Amazon dein Buch immer in Stock hat, so, dass du vielleicht einen Aufwand von, ja ich sag mal, einer halben Stunde im Monat maximal hast irgendwie, um deine Bücher zu kontrollieren. Klar, das Anlegen jetzt mal herausgenommen und so, vermarkten am Anfang, aber alles in allem ist der Aufwand halt deutlich geringer als bei FBA, wo du wirklich eine Planung haben musst, Bewertungen gucken, schauen musst, Ranking, überwachen musst und all solche Faktoren halt. Ist natürlich so, dass aus diesen Gründen das Business relativ gut für Anfänger geeignet ist. Warum ist es auch noch so? Natürlich einfach, der Revenue ist natürlich ein bisschen geringer als bei FBA, weil natürlich auch der Aufwand deutlich geringer ist als bei FBA. Aber auf der anderen Seite her, lernst du den Algorithmus kennen von Amazon, der dafür sorgt, dass du auch später vielleicht, wenn du FBA machen möchtest, ja, erfolgreich mit dem Ganzen wirst. Ja. Und da, wo du vielleicht im Kindle-Business fünf bis zehn Bücher brauchst, um deine 2.000, zwei, 2.500 Euro Gewinn irgendwo im Monat zu haben oder 3.000, wie auch immer, keine Ahnung, brauchst du vielleicht bei FBA nur ein Produkt, ne, welches dann sowas macht. Das heißt, irgendwo ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich von dem Anfangsaufwand, würde ich mal sagen, gegenüber dem langfristigen Aufwand. Das heißt, der Aufwand bei Kindle ist am Anfang sehr, sehr groß, aber dann flacht er massiv ab, während er bei Amazon, ich sag mal, kontinuierlich ist und sich irgendwo einpendelt. Und dadurch hast du einfach die, die Sache, dass du einfach selber entscheiden musst, was möchtest du? Möchtest du einen Unternehmenswert aufbauen, den du verkaufen kannst? Dann machst du FBA. Möchtest du aber einfach nur Cashflow herausziehen und einfach nur ein simples Geschäftsmodell haben, was nicht komplex ist, wo aber auch der Revenue natürlich irgendwo gecappt ist, dann solltest du irgendwo Kindle machen. Also ich sag mal, wenn du jetzt noch gar keine Erfahrung mit Online-Marketing, mit Amazon oder sowas hast, und dann macht das vielleicht Sinn ins Kindle zu gehen, weil der Algorithmus vom Buchmarketing und Produktmarketing Funktioniert relativ ähnlich, die Keyword-Recherche, Titel, Bullet-Point, Beschreibung und all solche Sachen. Wenn du aber schon, sag ich mal, mehr Budget zur Verfügung hast, das heißt, du weißt, was du tust, du hast vielleicht schon mal ein Unternehmen geführt, kennst die Risiken, kennst dich ein bisschen steuerlich aus, dann würde ich vielleicht in das FBA-Business klassisch gehen, weil da hast du natürlich langfristig gesehen eventuell mehr Revenue aus dem Ganzen. Aber das musst du für dich selber entscheiden. Beide Geschäftsmodelle haben wirklich Vor- und Nachteile. Meiner Meinung nach, wie gesagt, als Anfänger Empfehlung Kindle zu machen und dann halt irgendwann, wenn man mehr Budget sich gesammelt hat, ins FBA-Business zu gehen, dann vielleicht sogar beides parallel laufen zu haben, weil es ist immer gut, mehrere Standbeine zu haben, auf denen dein Unternehmen oder deine Einkommensquellen stehen. Und wenn du das gemacht hast, bist du echt sehr gut aufgestellt. So habe ich es zwar jetzt persönlich nicht gemacht, aber ich kenne viele, die es halt machen. Und Mitarbeiter habe ich ja auch beide Businesses, sowohl mein FBA-Business, ich habe mein Kindle-Business, ich habe meine Agentur. Das sind alles drei Standbeine, auf denen mein ganzes Einkommen irgendwie basiert und von daher ähm, kann ich es nur empfehlen, auch auf diese Basis halt zu gehen und mit dem Geld, was du bei Kindle verdienst, vielleicht rezu investieren und dann damit in FBA zu gehen. Das sind alles Möglichkeiten, die dort bestehen. Wenn wir jetzt nochmal aufs Budget gucken, dann ist es ja so, dass du bei Kindle theoretisch, ich sage mal theoretisch, weil es ist immer eine Frage, was man daraus macht, aber auch ohne Budget das Ganze starten könntest. Du könntest das Buch selber schreiben, das ist Cover selber designen, oder halt auch für 20 Dollar machen lassen dann halt. Du kannst das Marketing selber machen. Das heißt, du hast effektiv kein Budget, mit dem du das Ganze startest, während du bei FBA ja auf jeden Fall die Produktkosten hast. Die, du kannst ja nicht Ware beziehen, wo du kein, die du nicht bezahlt hast. so Und alles in allem, wenn du dir diese Faktoren und Parameter überlegst, ist wirklich Kindle eher das Business für die Leute, die wenig Budget oder kein Budget zur Verfügung haben, aber ihr eigenes Business starten wollen. Und wenn man mal ehrlich ist, wo kann man denn ein Business starten ohne Geld? Wenn man ein vernünftiges Buch schreiben lassen kann, ja, beziehungsweise selber schreibt, oder 1.000 Euro zur Verfügung hat, dann kann man damit schon locker bei Kindle starten, während 1.000 Euro bei FBA einfach nicht wirklich so das Maß der Dinge sind und aus diesen Faktoren heraus denke ich ist es ganz klar geworden Kindle für Anfänger mit wenig Budget und FBA für die Leute die wirklich mehr Budget zur Verfügung haben aber das eine schließt das andere nicht aus man kann auch erst hiermit anfangen und dann FBA machen oder erst FBA machen und dann Kindle wichtig ist halt irgendwann mehrere Einkommensquellen aufzubauen und das ist, denke ich auch ganz klar herausgekommen von daher hoffe ich das Video hat euch gefallen ein paar Informationen zu geben wann wie gesagt, mich fragen viele Leute, welches Geschäftsmodell für sie besser ist. Und dann kann ich nur diese Antwort hier geben. Ihr müsst es selber entscheiden aufgrund dieser Parameter. Aber beides sind gutes Geschäftsmodelle und beides sind solide Standbeine, die seit Jahren bestehen. Und nicht irgendein Krimskram, neue, schnell reich werde Ding. Nein, überhaupt nicht. Sondern hier baut man in beiden Fällen eine solide Einkommensquelle auf, ja, die langfristig gesehen ist. Von daher ähm, hoffe ich, das Video hat dir jetzt gefallen und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bleib gesund und bis bald, euer Anthony.